Ich bin Pascal Kunz und ich mache den Lehrberuf Mediamatiker im Autocenter Safavi. In meinem Lehrberuf muss man mit dem Computer umgehen, sprich auch mit verschiedenen Adobe-Programmen, so Video- oder Bildbearbeitung. Und man muss auch offen, offen gegenüber gewissen Problemen sein und Konfrontationen, sein, damit man möglichst schnell eine Lösung mit dem jeweiligen Mitarbeiter finden kann. Das Schöne ist, dass man sich kreativ ausleben kann und dass man auch sehr viel Kontakt mit anderen Personen steht. Demilf Frage als Ausbildungsbetrieb zeichnet aus, dass man mit jeglichen Problemen auf alle Personen zugehen kann, sei es schulisch, privat oder sonst in Betrieb irgendetwas. Und man sieht auch in sehr viele verschiedene Betriebe ein, also in die Toyota AG, in der IT Solutions AG in Zürich und hat somit schon ein sehr breites Berufsspektrum vor sich gehabt. Ich beschreibe meine Lehrzeit im Autozentrum Safville als abwechslungsreich, aufregend und interessant, weil man jeden Tag mit neuen Aufgaben bzw. Problemen konfrontiert ist und man dort sehr viel lehrt, auch für das bessere Leben. Wenn man die Ausbildung bei Demifrey als Mathematiker macht, kommt man ins Autozentrum Saferwil. Wir sind hier Händler für die verschiedenen Marken. Dann zu der Toyota AG, das ist der Toyota-Importeur. Zu der Frey Digital AG, sie erstellen Werbungen und drucken die gerade und zu den 3 IT Solutions AG. Dort werden auch verschiedene IT-Probleme behandelt. Du sollst zu der 3 AG kommen, weil das Adizenter sachwild dich super bei deiner Lehre unterstützt und es ein sehr familiäres Arbeitsumfeld ist.